Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID Array eines NAS-Geräts, der Hersteller des Modell NS400 Pro, wiederherstellen können. Sie erfahren, wie man ein RAID erstellt, den Zugriff auf Netzlaufwerke konfiguriert, einen Netzordner hinzugefügt, eine ICCS1-Portion erstellt und Netzwerkzugriffberechtigung konfiguriert. CAS ist einer der beliebtesten NAS-Hersteller, der verschiedene Modelle von nas herdware sowohl für die geschäftliche als auch für die private Nutzung herstellt. Viele tks systeme nutzen die RAID-Technologie, RAID 0 und RAID 5 für Speichersysteme mit zwei Laufwerken und RAID 5 für größere Systeme, die aus drei oder mehr Festplatten bestehen. Wie bei jeder Hardware dieser Art ist die recht robust, was den Schutz von Datenverlust angeht. Aber es gibt dennoch eine Reihe von Ursachen, die zu Datenverlusten führen können. Eine der häufigsten Ursachen für Datenverlust ist eine Beschädigung des Dateisystems. Stromausfälle oder Spannungsschwankungen können den Controller, die Festplatten oder andere Speicherhardware zerstören. Versachliche Löschen, Formatieren, mechanische Defekte von Laufwerken usw können ebenfalls zu Datenverlusten führen. Auch, auch nach einer Firmware-Aktualisierung des Geräts kommt es häufig zu einem Informationsverlust. Da auf NAS gespeicherte Daten in der Regel in einer RAID-Konfiguration geschrieben werden, ist die Wiederherstellung von Daten, Dateien und Ordnern von einem ausgefallenen Gerät keine leichte Aufgabe. Das liegt daran, dass die Daten in F Fragmenten auf die einzelnen Laufwerke des RAID-Verbunds geschrieben werden. Und um die Informationen abzurufen, müssen Sie die ausgefallenen RAID-Laufwerke wieder zusammensetzen. Es ist besser, die Wiederherstellung wichtiger Daten einem Fachmann anzuvertrauen, aber wenn Sie sich entscheiden, es selbst zu tun, müssen Sie das wichtige Datenwiederherstellungsprogramm wählen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein NAS-Datenwiederherstellungstool auswählen, damit Sie später keine Informationen verlieren. Schauen wir uns zunächst an, wie man RAID auf dem NAS von TKs erstellt. Öffnen Sie das NAS-Verwaltungsprogramm äh, und erweitern Sie die Registerkarte Sprache RAID konfigurieren. Wenn Sie zum ersten Mal ein Array erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche erstellen. Wenn Sie ein mh, bestehendes Array loschen oder neu konfigurieren müssen, bearbeiten. Hier sind die Erwartungs- und Migrationsoptionen verfügbar und darunter die Schaltfläche Löschen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, mh, um alle Daten auf den Laufwerken zu löschen. wählen Sie Ja zur Bestätigung, geben Sie in diesem Feld ein OK. Raid löschen war erfolgreich, OK. Sobald der Rät Erstellungsprozess abgeschlossen ist, steht die Funktion zur Einrichtung von Netzwerkordner zur Verfügung, werden Sie Zugriffberechtigung konfigurieren und einen neuen Ordner erstellen können. Um einen neuen Ordner zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte Speicher, Ordner, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen, aus der rechten Seite des Fensters geben Sie den Namen an und aktivieren Sie Zugriffseinstellungen. Klicken Sie dann auf Übernehmen und Ja, um zu bestätigen. Wir haben erfolgreich einen Ordner erstellt. Okay. Und schreiben Sie die Daten in diesem Ordner. Konfigurieren Sie nun den FTP-Server. Um die FTP-Verbindung zu aktivieren, erweitern Sie die Registerkarte Netzwerk und Dienste und wählen Sie die FTP-Konfiguration aus der Liste aus. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen neben Aktivieren und gehen Sie dann zusätzliche Parameter an. Klicken Sie dann zur Bestätigung, auf Übernehmen und auf Ja. FTP-Server ist aktiviert. Sie können nun über eine FTP-Verbindung eine Verbindung zum Netzlaufwerk erstellen und Daten in den Netzordner schreiben, um um eine ICCSI-Portion zu erstellen, gehen Sie zur Registerkarte Speicher, Speicherplatzzuweisung, äh, ICCSI-Portion, klicken Sie hier auf die Schaltfläche hinzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Aktivieren, geben Sie dann das erforderliche Volumen, den Namen und andere Parameter an und wenn Sie Daten benötigen für auszinfinierung OK und Ja zur Bestätigung. Die Erstellung der ICCSI-Portion ist Abgeschlossen. Okay. Als nächstes müssen Sie es nur noch an Ihnen PK anschließen. Es ist in der Datenträgerverwaltung partitionieren und es wird im Explorer angezeigt.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 Wenn Sie die Dateien von einem NAS-Gerät löschen, ein Laufwerk formatieren, ein Laufwerk falsch konfigurieren oder anderweitig Daten verlieren oder den Zugriff auf ein Laufwerk verlieren und einen RAID-Array beschädigen, kann Ihnen nur eine spezielle Wiederherstellungssoftware helfen, die Daten wiederherzustellen. Dies liegt daran, dass die meisten NAS-Geräte eine angepasste Version von Linux ausführen und Festplatten mit dem X-Dateisystem formatiert werden und RAID-Systeme auf zwei Technologien basieren, MDMDM und LWM. Und wenn sie direkt an eine Windows-PK angeschlossen sind, können sie nicht gelesen werden. werden Sie das bewerten nach dem Wiedererstellungsprogramm Hackman RAID Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme systeme baun Technologien und RAID-Typen und stellt in den meisten Fällen ein gestolpertes RAID automatisch wiederher. Um Daten von Festplatten abzurufen, müssen Sie die, diese aus dem nicht funktionierenden NAS-Gerät entfernen und an einen PK mit Windows-Betriebssystem anschließen. Nach dem Hochfahren des Systems kann das Betriebssystem anbieten, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Hackman Retro Cover erkennt die Laufwerke automatisch, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und setzt das selbstörste RAID wieder zusammen. Wenn ein Array ausgefeilt ist, werden unten detaillierte Informationen angezeigt, um zu sehen, ob das Programm die RAID-Parameter korrekt identifiziert hat. Rechtsklick auf das Laufwerk, öffnen und die Dateisuche zu starten. Wählen Sie Art der Analyse aus. Wenn das Array korrekt aufgebaut ist, ist ein Schnellscan verfügbar.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 Wie sie sehen können, hatte die Software keine Probleme, das erste RAID wieder zusammenzusetzen und hat alle Dateien gefunden, die auf das Netzlaufwerk geschrieben wurden. Wenn sie nach Dateien suchen, die versandlich gelöscht m, wurden, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Der Rest sind m, diejenigen, die in Teilen auf den Festplatten des RAIDs verstreut waren. Markieren Sie alles, was Sie zurückgeben möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen. Wiederherstellen. Fertig. Wenn Sie fertig sind, liegen die markierenden Dateien auf dem zuvor angegebenen Pfad. Wenn Sie ein ICC-CI-Laufwerk verwenden und versendliche Datei davon löschen, müssen Sie die Laufwerke nicht von Ihrem NAS entfernen und an Ihren PK anschließen. Heavy Recovery sieht das ICC-CI-Laufwerk als physisches Laufwerk. Das heißt, Sie können es scannen und versendlich gelöschte Daten davon wiederherstellen. Zu wiederherstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen. Wählen Sie die R Analyse aus. In der Regel reicht ein schneller Scan. Warten Sie, bis er beendet ist, und sehen Sie sich die Ergebnisse an. Wie Sie sehen können, hat das Programm gelöschte Dateien gefunden. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, sie wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Wiederherstellung von Daten von ICC finden Sie in einem anderen Video, dessen Link in der Beschreibung enthalten ist. In einigen Fällen, wenn die Laufwerke beschädigt sind oder die auf ihnen gespeicherten Serviceinformationen überschrieben wurden, kann Hetman Rate Recovery möglicherweise nicht automatisch ein RAID erstellen. Wenn die Software nicht in der Lage ist, ein RAID aus dem Laufwerk zu erstellen und Sie die Parameter kennen, können Sie dies manuell mit dem RAID Konstruktor tun. Öffnen Sie dazu den RAID Konstruktor und wählen Sie hier manuell erstellen. Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder für die RAID Daten aus. Typ, Blockreifenfolge, Große, fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es besteht und verwenden Sie die Pfeile, um Ihre Reifenfolge festzulegen. Die fehlenden Felder füllen Sie sie leer aus, indem Sie auch das Blutzeichen klicken. Sie können auch den Versatz angeben, an dem der Empfang des Laufwerks liegt. In manchen Fällen erkennt das Programm Sie nicht automatisch und Sie müssen sie manuell angeben. Nachdem Sie alle bekannten Parameter gegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen, und im Festplattenmanager wird das manuell erstellte Gerät angezeigt. Führen Sie dann die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien, die wiederhergestellt werden müssen, und stellen Sie sie wieder her.